Dies kann deine Aura reinigen. Er hat einen Kokon aus seiner eigenen Energie, sodass die äußeren Energien ihn nicht stören. Du weißt, Menschen benutzen negative Energien, um das Leben anderer Menschen zu beeinflussen. Das Tragen einer einfachen Maler gibt ein gewisses Maß an Schutz für diese Person. Der Hauptzweck ist, dich der Gnade zugänglich zu machen. Schau, jede Substanz hat eine gewisse Schwingung, alles im Universum. Daher versuchen wir Dinge zu identifizieren, die uns in eine bestimmte Richtung vorantreiben werden. Es geht nicht nur um Rudraksh, Pflanzen, Blumen, Tiere. Alles wurde dahingehend identifiziert, was einen in eine spirituelle Richtung führt und was nicht. Du hast gehört, dass diese Blume die Lieblingsblume von Shiva ist, diese Blume ist die Lieblingsblume von Vishnu. Sie identifizieren nur eine bestimmte Schwingung, die dem nahe kommt, was wir als Shiva oder Vishnu oder was auch immer bezeichnen, und sagen, diese Blume bringt dich dem am nächsten. Indem du sie berührst, wenn du sie empfängst, hat das eine gewisse Wirkung. Alles wurde also in dieser Weise identifiziert. Rudraksh ist einer dieser Gegenstände, der eine ganz einzigartige Art von Schwingung hat. Warum Rudraksh am Körper getragen wird, ist, zum einen reinigt es die Aura. Weißt du, was Aura ist? A-U-R-A. Es gibt ein bestimmtes Feld aus Licht und Energie um jeden Körper, um jedes Objekt. Jedes physische Objekt hat seine eigene Aura, sogar unbelebte Objekte. Heutzutage wird sie auf so viele verschiedene Arten fotografiert und aufgezeichnet. Es reinigt deine Aura. Die Aura kann von einer pechschwarzen Aura bis zu einer rein weißen Aura reichen. Du weißt, ein, wenn du gesehen hast... Vielleicht nicht so sehr in Amerika, aber wenn du eines dieser spanischen Bilder oder indischen Bilder gesehen hast, wirst du sehen, wenn sie einen Heiligen oder Weisen zeigen, wird immer ein weißer Heiligenschein um ihren Kopf sein. Es ist nicht so, dass diese Menschen herumliefen mit Glühbirnen hinter ihren Köpfen. Es ist nur so, dass der Künstler versucht, dir zu vermitteln, dass dies ein reines Wesen ist. Er hatte eine reine weiße Aura, das ist, was vermittelt wird. Also man kann von einer pechschwarzen Aura bis zu einer rein weißen Aura alles haben. Wenn du jemanden triffst, der sich mit okkulten Prozessen beschäftigt, der Dinge mit Energie macht, wenn du eine solche Person triffst, die meisten von ihnen sind nur Schwindler, die Hühnerinnereien benutzen, um dich zu erschrecken, aber es gibt aufrichtige Leute auf diesem Gebiet. In Indien gibt es viele Leute. Es ist ein sehr verfeinerter Okkultismus. Wenn man sie trifft, sie sind auf eine ganz andere Weise mächtig, mit einer völlig pechschwarzen Aura. Sie sind sehr, sehr mächtig, aber auf eine ganz andere Weise. Also von einer pechschwarzen Aura bis zu einer rein weißen Aura, dazwischen gibt es eine Million Schattierungen. Dies kann deine Aura reinigen, das bedeutet nicht, dass wenn du eine Rudraksch trägst du morgen früh einen Heiligenschein hinter deinem Kopf leuchten hast. Das nicht. Aber du strebst danach, dich zu reinigen. Wenn du danach strebst, dich zu reinigen, willst du jede kleine Hilfe, jede kleine Unterstützung, die du bekommst, nutzen. Ein weiterer Grund, warum es von indischen Sadhus und Bettelmönchen getragen wird, ist, weil sie ständig reisen. Jemand, der ständig an verschiedenen Orten ist und schläft, dessen Körper geht durch ein gewisses Maß an Destabilisierung. In dem Sinn haben viele von euch das vielleicht schon bemerkt. Ihr geht an einen neuen Ort, auch wenn ihr sehr erschöpft seid. Irgendwie, an einem bestimmten Ort, kommt dein Körper nicht zur Ruhe und schläft nicht. Habt ihr das schon mal bemerkt? Wenn du ein reisender Mensch bist, hättest du es an manchen Orten bemerkt. Dein Körper will einfach nicht zur Ruhe kommen. Du bist völlig erschöpft, aber du kannst nicht schlafen. Das liegt daran, dass in deinem eigenen Haus, in deinem eigenen Schlafzimmer, heutzutage gibt es etwas, das man als, was bezeichnet, die Forensiker benutzen das, Wärmebildtechnik, richtig? Schau, wenn du jetzt hier sitzt, 24 Stunden später wird jemand mit einem Gerät kommen und herausfinden, wo Gayatri gesessen hat. Es gibt eine Erinnerung an dem Ort, die sie aufspüren können. Dieser Mensch hat nur hier gesessen, nicht dort. Nun, wenn du deinen Hund mitbringst, Weiß er, dass sie hier gesessen ist, nicht wahr? Also da ist etwas zurückgeblieben, ist es nicht so? Offensichtlich ist dort etwas zurückgeblieben, deshalb kann ein Hund oder ein Gerät oder etwas anderes es feststellen. Also du schläfst jeden Tag in demselben Bett. Hier ist ein bestimmter Aspekt deiner Energie zurückgeblieben, hier fühlst du dich sehr wohl. Wenn du an einen anderen Ort gehst, wo die Energien ganz anders sind, kann es sein, dass dein Körper nicht zur Ruhe kommt. Manchmal kann es dem System schaden. Also ein Mensch, der ständig auf Reisen ist, trägt einen Rudraksh, damit er einen Kokon seiner eigenen Energie hat, sodass die äußeren Energien ihn nicht stören. Wir bezeichnen dies als Kavacha. Weißt du, was ein Kavacha ist? Kavach? Es ist eher wie ein Kokon. Es ist ein Kokon aus deiner eigenen Energie. Wohin du auch gehst, du hast dein privates Schlafzimmer mit dir. Es reist mit dir, wohin du auch gehst. Besonders beim Reisen wird die... Deine Aura ausgefranst. Das ist der Grund, warum du dich beim Reisen so erschöpft fühlst. Eigentlich sitzt man und tut nichts. Jemand fährt, man sitzt nur... Nach zehn Stunden merkt man, dass man so müde ist. Du hast gar nichts getan. Weil Deine Energie ausgefranst wird, Dein Körper bewegt sich mit einer schnelleren Geschwindigkeit, als er eigentlich vorgesehen ist. Das Erste, was beschädigt wird, ist also Deine Aura. Wenn Du schneller, schneller, schneller, schneller wirst, sagen wir, Du fährst mit 600 Meilen pro Stunde in einem freien Gelände ohne Windschutzscheibe, dann wirst Du sehen, dass sich Deine Haut ablöst, nicht wahr? Danach wird Dein Fleisch wegfliegen, danach werden Deine Knochen wegfliegen. Ja oder nein? Das Erste, das anfängt, Schaden zu nehmen, ist deine Aura. Also mit der Bewegung, mit immer schnellerer Bewegung, wird die Aura ausgefranst. Wenn du nun Rudrak streckst, gibt es dir einen gewissen Kokon. Es gibt deiner Aura eine gewisse Stabilität, sodass Reisen und Bewegung gut verkraftet werden können. Dies ist auch eine Art von Schutz. Du weißt, dass Menschen negative Energien benutzen, um das Leben anderer Menschen zu beeinflussen. Bist du dir dessen bewusst? Wie nennt man das hier? Ja, Shunyam, die schwarze Magie oder wie auch immer man es nennt. Es gibt verschiedene Arten von Künsten. Ein Veda aus den vier Veden, ein Veda ist diesem gewidmet. Im Adharvana-Veda geht es darum, wie man Energien zu seinem Vorteil und zum Nachteil anderer manipulieren kann. Wenn du Rudrak trägst, schützt es dich auch gegen diese Art von negativen Situationen. Oftmals können diese Dinge Menschen widerfahren, obwohl sie nicht einmal auf sie gerichtet sind. Nehmen wir an, jemand wendet schwarze Magie gegen mich an, aber ich bin nicht empfänglich dafür. Du sitzt hier, du könntest es abbekommen. Es ist nicht notwendig, dass es auf dich gerichtet sein muss. Wenn du in einem bestimmten Moment empfänglich bist, wirst du es bekommen. Viele, viele Male mögen Menschen so durch schlechte Phasen und solche Dinge gehen. Schreibe das nicht dem zu. Ich möchte keine Angst in deinem Kopf erzeugen. Aber viele Male haben wir gesehen, wie Menschen von bestimmten Dingen beeinflusst wurden, nicht wussten, was passiert, allen möglichen Dingen, die Schuld gaben, nicht wussten, was genau mit ihnen selbst passiert. Das Tragen einer einfachen Maler gibt diesem Menschen ein gewisses Maß an Schutz. Ein weiterer Grund, warum Menschen dies tragen, ist, dass selbst in der Wildnis, wenn du durstig bist und du in einem Dschungel spazieren gehst, du hast ein wenig Wasser gefunden, wenn du es trinkst, könntest du vergiftet werden. Du könntest dich selbst lähmen oder dich töten, weil sogar in der Natur das Wasser mit bestimmten Gasen vergiftet sein kann. Weißt du, bestimmte Seen und andere Dinge haben schlechte, was auch immer. Sie haben eine Geschichte von, du weißt, Menschenstammesangehörige und andere haben befürchtet, dass es Geister gibt, dies und das, einfach, weil das Wasser mit bestimmten Gasen und was auch immer vergiftet ist. Und die Menschen konsumieren es und sofort gehen sie durch Schmerzen und Leid. Deshalb hat es einige andere Namen, die damit zusammenhängen. Wenn du deinen Rudraksch einfach über das Wasser hältst, wird es dir sagen, ob du es trinken sollst oder nicht. Wenn irgendeine Nahrung vor dich kommt, wenn du es darüber hältst, selbst wenn ein kleines bisschen Gift darin ist, wird es sofort gegen den Uhrzeigersinn rotieren. Lass mich mal sehen. Wir werden dieses Wasser überprüfen. Man weiß nie. Das ist gutes Wasser. Wenn du ein winziges Tröpfchen Gift hineingibst, das du weder riechen noch schmecken kannst, diese Art von Gift, du hältst es und siehst, sofort wird es sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist also ein weiterer Grund, und es gibt noch verschiedene andere Aspekte dazu. Es senkt den Blutdruck in deinem System, deine Nerven werden ruhig sein, all diese Dinge. Heute verschreiben Ärzte in Indien Rudraksh. Bei Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Ärzte verschreiben tatsächlich Rudraksh. Sie sagen, tragen Sie das, Ihr Blutdruck wird sinken, weil es eine gewisse Schwingung hat, die das ganze System beruhigt. The main purpose is to make der Hauptzweck the available ist, dich der Gnade zugänglich zu machen. Denn letztlich spielt es keine Rolle, welchen Zirkus du machst, welches Yoga du machst, was du sonst noch machst. Letztlich wirst du nur dadurch, dass du der Gnade zugänglich wirst, zu einer Möglichkeit. Das ist der Grund, warum ein Verehrer es schneller als jeder andere verwirklicht, weil er sich einfach auf diese Weise darbringt. Wenn dieses Gefühl des sich Darbringens und so nicht eingebracht wird, wird Yoga zum Zirkus, ohne Gnade wird, was auch immer du tust, sei es ein spiritueller Prozess, Prozess, Gesundheit, Reichtum, Erfolg. Es wird keinen Erfolg in irgendeinem Bereich des Lebens geben, wenn du nicht in irgendeiner Weise der Gnade zugänglich wirst. Das ist sicher. Entweder du wirst bewusst zugänglich, oder du wirst unbewusst auf deine Weise zugänglich, okay? Jeder Mensch, jedes Lebewesen wird auf irgendeine Weise zugänglich. Aber wenn du das bewusst zu einem Teil deines Lebens machst, dann funktioniert alles, weißt du, es ist ein gut geöltes Leben. Alles funktioniert leicht und reibungslos. Rudraksh schafft also einfach diese Möglichkeit, verbessert sie ein wenig. Nicht, dass du ohne Rudraksh nicht für die Gnade zugänglich wärst, du wirst es sein. Es ist nur so, dass du jede Unterstützung nutzen willst, die dir zur Verfügung steht.